Grüß euch, da ist der Markus Burkhardt, hoffentlich euch ein Naturgartenexperte. Heute schauen wir uns an, was ich im Herbst alles im Garten machen kann. Im Naturgarten hoffentlich, das war besonders schön. Da gibt es nämlich einige Sachen, was man da kann. Das Schönste wahrscheinlich für uns alle, im Herbst wird geerntet. Das ist immer eine super Sache und ist aber auch für ganz viele Tiere ganz interessant. Das schauen wir uns nachher an. Dann sind einige Arbeiten, die anfallen, was mache ich mit dem Laub? Jeder, der einen Garten hat, weiß, es fällt viel Laub an. Mit dem kann man einige interessante Sachen machen. Dann haben wir natürlich vielleicht glücklicherweise eine Blumenwiese. Wir haben Beete, verschiedenste, wo Stauden wachsen, wo Gräser wachsen. Was macht man mit denen? Muss ich es anschneiden? Soll ich's eher nicht anschneiden? Also, ihr seht, das sind vielfältigste Themen, die da auf uns zukommen. Und die Kose macht uns dann noch eine richtig eine schöne Herbstdeko mit Kürbis und mit einem Ziehst. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ernten. Jetzt nutzen wir das schöne Wetter aus. Der Herbst ist natürlich für uns ein Traum, weil wir auch was haben von unserem Garten. Deshalb kann ich nur jeden wirklich wärmstens empfehlen. Setzt euch Obst, weil dann habt ihr wirklich was davon, aber nicht nur ihr, weil im Naturgarten ist ja das Schöne, wir leben ja mit der Natur da irgendwo im Einklang, hoffentlich. Ganz, ganz für Tiere gefreien sich, wenn sie es Obst sitzt. Das fängt bei der Blüte an im Frühling, für unsere Hummeln, für unsere Bienen, auch für die Schmetterling zum Teil. Und dann haben wir eben die Früchte, wie in dem Fall die Himbeeren. Was man ja gar nicht glaubt, die Himbeeren, ich glaube fast an die 40 verschiedene Vögel, also Vogelarten, nutzen dann die Himbeeren auch als Futter für sich selber. Und die Himbeere, aber wenn man sich ja nicht so ansieht, ist eine Schmetterlingspflanze. Ganz eine ganz wichtige Schmetterlingspflanze, und zwar für die Raupen. Das heißt, die Schmetterlinge legen die Eier drauf und die Raupen fressen. Meistens kriegt man nicht viel mit davon, weil die eh so hoch wachsen. Dutzende verschiedene Schmetterlinge, zum Beispiel das Nachtpfauenauge, aber viel andere, auch der russische Bär, die entwickeln sie auf die Himbeeren oben. Und so ist es mit ganz vielen verschiedenen Obstsachen, die sind wirklich super für unsere Hirne. Apropos Naturgarten, natürlich kann es im Naturgarten einmal passieren, ich freue mich, wenn man Hornissen hat. In dem Fall haben Sie die Hornissen gescheiterweise wirklich in die Brombe eingebaut, in einen Nistkasten, habe ich übersehen, sonst hätte es vielleicht noch umgesiedelt. Gerade um die Zeit, wenn sowas entdeckt, ein Nissen ist, braucht sie überhaupt keine Angst mehr haben. Erstens sind es sehr, sehr friedfertige Lebewesen, wenn man nicht zweit geht und wenn man es nicht erschüttert. Ich bin da das ganze Jahr vorbeigegangen, habe sogar die Brombeeren bruckt Und es war ja wurscht, wenn man sie langsam bewegt. Und sie gewöhnen sich an einen, die merkt, dass man da ist. Also ich habe es eigentlich mittlerweile richtig lieb gewonnen. Jetzt ramen eh die Fegel schön langsam schon die Larven aus, weil es wird kalt und das ganze Hornissenvolk stirbt mit dem Ende des Jahres, wenn es kalt wird und nur die Königin oder die Königinnen, die überleben und die suchen sich dann zum Beispiel in einem Komposthaufen einen netzüberwinterungsplatz. Ja, da haben wir Zirkwitten zum Beispiel, Das wissen viele, dass man diese Zirkwitten auch essen kann. Nur muss man es halt verarbeiten, weil sonst sind sie ziemlich hart, riechen auch sehr, sehr gut. Und lasst ruhig hier und da einfach ein paar Sachen am Boden unten liegen. Man sieht es dann eh oft, weil zum Teil becken die Fegel ein bisschen was außer die Wespen haben es recht gern. Aber gerade auch zum Beispiel die Schmetterlinge mögen das ganz gern. Wenn eine Birnlänge liegt und ein bisschen zum gern anfängt, dann holen sie sich da so ein bisschen einen Drink. Ganz ein Obst, was gar nicht so bekannt ist, ist die Mispel oder Asperl. kann man auch sagen dazu. Das passt da gut jetzt zum Herbst, weil, wenn man noch ein bisschen warten und der Frost geht ein paar Mal drüber, dann werden sie wach so wie die Hagebutten von den Rosen so in etwa. Und dann kann man die Früchte auszuzeln, sind ganz vitamin C-reich. Ich mag es irrsinnig gern. Und man kann auch super Marmelade zum Beispiel draus machen. Außerdem ein wunderschöner Blütenbaum, wächst relativ schwach und wird nicht zu riesig. Also war für einen kleinen Garten ein richtig ein schönes Obstbaum. Gerade im Naturgarten ist es ja so, dass viele glauben, da brauche ich gar nichts mehr. So ist es, leider, halt <lacht> also auch nicht. Gerade wenn man Blumenwiesen hat oder wenn man Wiesen hat, wo man gern will, dass diese Wiesen vielfältig bleiben oder vielleicht noch vielfältiger werden, dann müsst ihr es im Herbst mahnen. Das gehört einfach dazu. Deswegen sind diese bäuerlichen Blumenwiesen so schön, weil die zum Teil über Jahrzehnte, manche über Jahrhunderte, werden die im Herbst alle gemahnt. Und das ist deswegen so wichtig, wenn du das nicht tust, dann legt sie dieser Fütz über den Winter hin und tut den Boden so wie so eine Art Decken beschatten. Und dann keimen diese Blumen, die da drinnen sind, euer weniger. Die brauchen einen offenen Boden. Das liegt muss am Boden vorhin, sonst verfützt es. Und einerseits sammeln sie immer mehr Nährstoffe an. Das wollen man auch nicht. Ein Blumenwiesen ist deshalb so vielfältig, weil es relativ wenig Nährstoffe im Boden hat. Über die Jahrzehnte könnt ihr euch vorstellen, im und ich tue das meh gut dann weg. Und durch das wird es mit den Jahrzehnten eure magerer. Das ist einfach so ein Prozess, der da stattfindet. Und das fördert dann die Vielfalt. Da habt dann viel mehr Blumen drinnen, als wenn ist einfach das zeigt liegen lässt. Und das bleibt dann über den Winter und fällt zusammen. Also, das müsst ihr im Herbst weg tun. Nicht alles, aber vielleicht alle so zwei Drittel, drei Viertel von der Blumenwiesen macht's. Was das für ein Fütz wird. Und das erstickt natürlich den Boden dann. Wenn man dann sein Wiesen abgemalt hat, mehr oder weniger professionell, dann sieht man eigentlich, dass dazwischen viele Stöhnen sind, wo offene Erden ist. Und genau das ist wieder gut, weil diese offenen Stöhn, da sind die Samen schon längst abgefallen, über den Sommer oder den Spätherbst, die liegen jetzt da. Und jetzt kriegen sie Licht. Und durch das Licht werden sie dann nächstes Jahr keimen. Und so bleibt diese Wiese eigentlich am Leben. sehr erhält sie sich selbst, sie bleibt vital. Und dann haben wir diesen super Blüheffekt mit vielen Arten, wo ganz viele Tiere davon profitieren. Man macht es aber bei gewissen Flächen anders, wie eben zum Beispiel klassische Staudenbeete oder wenn ihr Anpflanzungen habt. Und es kennt sogar einen Teil von diesen Blumenwiesen hier und da stehen lassen. Und wieso, Da würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt an. Viele von euch, hoffe ich, werden sicher auch so Flächen da haben, so eben diese klassischen Beete mit verschiedensten Stauden, mit Gräser. Da bei mir blüht sogar noch einiges und dann so, da sind auch viel Gräser drinnen. Das muss man anders behandeln wie ein Blumenwiesen. Weil Blumenwiesen eben andere Prozesse hat. Und das ist aber ganz interessant, wenn man gleichzeitig auch solche Staudenbette hat, wo mehrjährige Pflanzen herinnen sind. Da habe ich jetzt Malben zum Beispiel, ich habe da einen großen Wiesenknopf und noch viele andere verschiedene. Und da sind wir Österreicher vielleicht immer zu ordnungsliebend im Herbst. Jeder will immer Zaumrahmen. Und das darf es aber nicht zusammenrahmen. Das sollte man wirklich bewusst stehen lassen, weil diese Pflanzen, diese ganzen Stängel, müsst ihr euch vorstellen, diese hohlen Stängel, das ist wie so ein Ort Überwinterungsquartier für ganz, ganz viel Lebewesen. Da sind Wildbienen, die da ihre Eier eingelegt haben in diese hohlen Stängel. Es kennen sich verschiedenste andere Insekten da verstecken und den Winter überdauern Schmetterlinge zum Beispiel. Die brauchen so, nennen wir es jetzt einmal so, gestrüppartiges wie man es in so einem Beet auch hat, im Herbst eine. Weil zum Teil überwintert der Schmetterling aus ganzer Schmetterling, gibt es auch Zitronenfalter, der, der sitzt sich einfach irgendwo hin und lässt sich einschneiden. Oder es ist ein Ei oben, oder zum Teil auch schon die fertige Puppe. Also seht ihr, da gibt es viele Möglichkeiten. Und die sind auf diesen Pflanzen oben. Und wenn ich das jetzt alles wegräume, dann nehme ich jetzt mal diese ganzen Insekten und Lebewesen weg. Und die Föhner aber dann zum Beispiel im Frühjahr wieder unsere Vögel. Weil die Vögel sind ja hungrig im Frühjahr und die fressen dann wieder diese Larven. die holen sich das. Also sowas ist eher was stehen lassen und wenn man schneit, dann wirklich erst im Frühjahr. Und da auch nicht zu früh, damit diese Lebewesen Zeit haben, dass sie sich entwickeln. Uns in der Gegend gibt es ja in ganz Österreich wieder einmal gibt's das Pfeifengras. Das ist ganz ein schönes Gras, kriegt eine super Herbstfarbe, leicht schon richtig schön. Und mit denen hat man früher die Pfeifen putzt, weil ihr seht, das sind so ganz lange Stängel. Und oben sind diese Flaschenputzer, kann man sagen. Das ist natürlich eine super Nahrung für unsere Vegel. Diese ganzen Sämereien, die brauchen es. Wenn man ja das alles wegnimmt, dann haben sie eben einfach zu wenig Fressen. Und wir wissen einfach, in unserer Landschaft sind diese Möglichkeiten immer weniger da. Es wird immer mehr Land verbraucht, die Landwirtschaft wird intensiver und da hätten sie dann was zum Fressen. Und man glaubt es nicht, aber Schmetterlinge brauchen zum Beispiel diese Gräser sehr notwendig. Am ähm, Pfeifengras hat man 26 verschiedene Schmetterlingsarten gezählt, die dort die Eier drauflegen. Also die Raupen fressen an diesem Gras und die meisten überwintern dann eher so in diesem Schopfbereich und unten irgendwo. Und wenn man da zu gründlich dann alles im Herbst entfernt, dann überleben natürlich auch diese nächsten Populationen nicht. Also das ist immer wichtig, dass ihr im Garten auch Bereiche habt, die Sie einfach stehen lassen über den Winter. für ganz viel ein bisschen eine Gewohnheitssache, weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist, dass solche Pflanzen dann absterben und dann bleibt es liegen. Das wird bei uns eher so als unschön empfunden, wenn was abgestorben ist, aber dann wird es erst richtig wertvoll für unsere Insekten. Es kennt sicher diese Insektenhotels, die man aufstellt im Garten, eigentlich sind es Nisthilfen. Da überwintern eigentlich schon die Larven drinnen oder die Puppen, dann Wildbienen. Die überdauern da drin und nächstes erst im Frühling schlupfen sie dann aus. Und in Wahrheit haben wir aber diese ganzen Wildbienen-Nisthilfen eh direkt in unseren Garten, nur wir mirs sie halt einfach liegen lassen. Diese abgestorbenen Stängel zum Beispiel, da können für Wildbienen eben Eier reinlegen und die überwintern dann da drinnen. Manche machen sie in der Erde, also da gibt es ganz viel verschiedene Arten und jeder ist ein bisschen anders. Aber die brauchen so totes, abgestorbenes Material. Und wenn man genau schaut, dann sieht man oft irgendwelche kleine Löcher. da haben sie sie Bord Da sitzt zum Beispiel jetzt eine Spinne, die genießt auch noch die letzten Sonnenstrahlen. Und die können dann mit solchen Strukturen ganz viel anfangen, weil da überwintern Oder weil ich da gerade sehe, so ein bisschen die Samen vom Wasserdost. Das ist auch so was, wenn sie das alles wegschneidet, dann sind auch diese ganzen Samen rein weg. Und die waren unglaublich wichtig für Vögel. Bei mir kommen dann immer die Stieglitz, also die Distelfinken und die Noschen dann da die Disteln, das holen sie, die, da wissen sie, es ist da und wenn es köder wird, wenn der Winter kommt, dann schaut das aus, und dann holen sie sich diese Samen. Und das ist einfach ein schönes Bild, wenn man sowas hat. Und da unterstütze ich wirklich die Tierwelt. Alice is in love with the mad, The Red Queen got the news yesterday And now they're running far away Alice is in love with the Mad Hatter, it you know? They're from two worlds and absolutely mad But being crazy isn't always bad They're one step away from reality They know how to count an infinity They're the craziest couple in history And they know dreams how to move down the walls and be free they rely on each other completely they're in love so let them be just as crazy as they should be just as mad as we all are when we are in love can't you see nothing can stop their victory the no world It's logic. How is this a The Mad that hat? it, you know. They brought. Im Herbst haben wir natürlich auch Laub, einen Haufen Laub. Da kann man fast sagen, das einen freut, des anderen leid. Aber Laub ist eines der wertvollsten Materialien, das es im eigenen Garten produziert. Das hat es Produzenten. Das Laub gehört eigentlich in Wahrheit nur da weg, wo wir Blumenwiesen haben. Weil auf die Blumenwiesen ist der gleiche Effekt wieder mit dem Licht und das Laub wird beschatten. Also da kann man es natürlich mit einem guten gewissen Weg da. Ich habe da einmal die Hecken geschnitten und habe so einfach so einen Haufen gemacht. Ich wollte ihn eigentlich kompostieren, bin dann nicht dazu gekommen. Es kennt ihr das Laub natürlich super kompostieren, ist ganz ein wertvoller Kompost. Es kennt das Laub aber auch nehmen und unter euch eine Streicher reingeben. Oder einfach da liegen lassen, was runterfällt. Es ist wieder für viele Lebewesen ganz interessant, weil sie sich unter dem Laub verstecken können. Spinnen. Käfer und so weiter. Und da waren wir schon beim Stichwort Herbst ist. Der Igel wird schon langsam an seinen Winterschlaf denken und mit solchen Laubhäufen unterstützt es den Igel optimal. Der Igel ist ja ein Wildtier, das heißt, er lebt eigentlich frei, hoffentlich in euren Garten, wenn er eine findet und der braucht halt irgendein Versteck, wo er im Winter überwintern kann und da wären solche Laubhäufen ganz ideal. ja, Wenn man da in so einen Laubhaufen reinschaut, da ist sofort unten drinnen feucht und dann flüchten, schon. Da sind wirklich ganz, ganz viele Tiere, die überwintern da in dem Laubhaufen. Ein reiner Laubhaufen ist für einen Igel auch nicht ideal, weil der sackt zusammen, da kann er sich nicht verstecken. Du musst unten einfach grobe Hölzer einschlichten, dass er eine kann und dann kann der super da drin überwintern. Und gleichzeitig sind solche Laubhäufen eben eigentlich ein Reservoir für, sein, für seine Nahrungsquelle. Weil in Wahrheit ist ja der Igel ein Fleischfresser und der braucht Käfer und alles Mögliche, Tausendfüßler, Asseln, manchmal ein Schneck und die fühlen sich in dem Laub so wohl und der Igel weiß das und der durchsucht dann immer das Laub. Also Laub ist ganz ein wertvoller Rohstoff im Garten und eben super dann zum Abdecken für so einen Igel-Schutzbereich. Aber wie gesagt, da müssen Sie jetzt unten so grobe Äste, was vielleicht dann Baumschneiden anfallen im Frühjahr, die schlichts auf oder ein paar so Brennhaltscheiden, dass er dann unten eine kann. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt an, wie man ganz ein einfaches Igelhaus zum Überwintern baut, weil es ist nichts dabei. Man sollte nur ein paar Sachen vielleicht ja, halbwegs richtig machen, damit das auch einen Sinn macht, so ein Igelhaus. Wer daheim einen Igel unterstützen will, der kann einem eine Überwinterungsmöglichkeit bauen. Das ist ein sogenanntes Igelhaus. Das ist ganz nett, wenn man das tut. Es ist aber mindestens genauso nett oder vielleicht noch viel wichtiger, wenn euch ein Garten selbst so ist, dass er Plätze findet zum Überwintern. Aber wenn so sowas macht, es ist ja ganz nett, wenn man dem so eine Möglichkeit anbietet, weil es oft einfach die Strukturen nicht mehr so finden bei uns, wo sie sich verschlürfen können. Dann sollte man es zumindest richtig bauen. Und Oft sind die, die man so im Handel kriegt, nicht so ideal, weil sie zu klein sind oder zu wenig hoch. Und es gibt eigentlich nur ein paar Grundmasse, die man beachten sollte. Macht diese Kammer, in der er schläft, ungefähr 30 x 30 x 30 cm, ist einfach zu merken. Und macht den Eingang, wo der Igel dann in das Häuschen reingeht, das muss ein bisschen verwinkelt sein damit der Fuchs zum Beispiel oder vielleicht schaut einmal der Hund vom Nachbarn vorbei, dass der nicht direkt in seine Schlafkammer reinkommt. Mehr kennen wir eh nicht weil der Igel ist ein Wildtier. Ich darf den weder einsperren noch im Keller überwintern oder sonst irgendwas. Das ist auch eine Tierquälerei, so ein Tier einzusperren. Die einzigen Igel, die wirklich vielleicht ein Thema sind für die menschliche Obhut, sind die, die im Herbst zu wenig Gewicht haben, also unter einem halben Kilo. Dann ist das ein Thema für Spezialisten. Aber Sowas kann man machen, da macht man nichts falsch. Aber was wirklich mag, das Heisel ist eine andere Sache. Aber ich zeige euch einfach, wie man sowas ganz einfach machen kann. Пески. Ja, ich freue mich, weil jetzt hat meine uralte Kisten endlich einmal wieder auf Funktion. Wenn sowas in der Art baut, stößt es ein bisschen regengeschützt hin, vielleicht hinter einem Dachvorsprung. Und wichtig ist er schattig. Dass der, dass die Kisten im Frühjahr nicht zu schnell die Sonne kriegt, weil dann wacht der Igel zu früh auf. Also er wird möglichst lang gemütlich schlafen. Und ich glaube, da kann er gut schlafen. Ob einer kommt, werden wir sehen. Bleibt spannend. Ja, ich hoffe, es war für euch auch was dabei. Der Herbst ist ja wirklich eine wunderschöne Zeit für uns, aber auch für die ganzen Tiere, für die Lebewesen, die zum Teil in Herbstruhe gehen. Kann man so richtig in sich gehen, aber wir Gärtner müssen ein bisschen was da, weil es ist eine super Sitzzeit. Setzt Blumenzwiebeln. Das ist ein Hit, weil dann Freizeit im Frühling, wann was blüht. Und das Schöne ist in so einem Naturgarten, wir dann für alle was, nicht nur für uns, sondern auch unsere heimischen Tiere haben eine riesen Freude und haben eine Möglichkeit zum Überleben. Wenn es ein bisschen für den Artenschutz echt noch interessiert, schaut oben meine. Und, und freuen wir uns natürlich riesig über ein Abo. Also Viertel. euch, macht es gut! Yeah.